Hallo zusammen, ich bin Lara und das hier mit mir ist auch Lara. Wir arbeiten hier im Friesberg, unser Dorf, als Fachfrau Gesundheit. und nehmen dir doch mit in unseren Alltag und zeigen dir, dass das dein Traumjob ist. Komm doch mit! Meine Haupttätigkeiten sind unter anderem zu pflegen, die Medikamente zu verteilen und auch den Blutdruck zu messen. In hier im Friesberg wechseln wir alle Ausbildungsjahr, Abteilungen, die Abteilung haben verschiedene Schwerpunkte, also Pflege oder Betreuung. Ich habe mich hier im Friedensberg beworben, weil der Betrieb sehr gross und vielfältig ist. Als ich die Lehre hier im Freenisberg angefangen habe, wurde ich vom Team sehr herzlich aufgenommen worden und bin sehr gut in die Sachen eingeführt worden. Im zweiten Lehrjahr fand man an, die Verantwortung über die Medikamente zu übernehmen und im dritten Lehrjahr auch Tagesverantwortung zu machen. Wenn du hier deine Lehre im Finisberg anfährst, erwartet dich ein grosser Betrieb, eine lehrreiche Zeit und ein Team, das dich unterstützt. Die Lehrlinge unterstützen, in den verschiedenen Tätigkeiten und einander Tipps zu geben. Ich hoffe, dir hat der Alltag hier bei uns im Finisberg gefallen. Dann bewirb dich noch jetzt hier auf Frage. Bis gleich. Tschüss.